Eine Happy-Puppe habe ich tatsächlich das erste Mal gestern in der Hand gehabt. Wie geht man mit der Puppe um? Was muss ich machen, damit sie das und das rüberbringt? Und das ist nicht einfach. Also man stellt sich vor, okay, man steckt die Hand rein, man bewegt ein bisschen den Mund und das war's. Aber das ist nicht alles. Wir machen im Kinderclub jeden Morgen so eine Art Morgenkreis. Da könnte Happy quasi mit interagieren. Die Kinder vertrauen einfach schnell als für Person Personen, vor die Puppen. Wenn wir eine Vorstellungsrunde machen, dass er sich mit vorstellt, dass er das einfach nochmal das Haus präsentiert, dass er da quasi jeden Tag dabei ist oder sich jeden Tag zeigt und die Kinder begrüßt. Ja. Macht's happy! Tschüss, Tschüss, macht's gut!